Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Deutschlandreise und besuchen 126 ChefredakteurInnen von den bedeutendsten Medien. Die Büros, die Sie dann sehen, die werden sich vielleicht ähneln. Bestimmt gibt es irgendwie eine Sitzecke, vielleicht gibt es hohe Bücherregale, eingerahmte Urkunden von JournalistInnenpreisen. Ganz sicher ähneln werden sich aber auch die Menschen, denen Sie begegnen. Das sind vor allem Männer und sie sind alle weiß. Nur acht von ihnen haben einen Migrationshintergrund und deren Familiengeschichten führen vielleicht nach Österreich und auch eine nach Irland. Niemand von ihnen hat eine Familiengeschichte, die zurück in die Türkei reicht oder vielleicht nach Ghana. Niemand von diesen 126 ChefredakteurInnen hat einen nicht-europäischen Migrationshintergrund. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen, die im Mai dieses Jahres erschien. Die Neuen Deutschen MedienmacherInnen sind ein Verein in Deutschland, der sich dafür einsetzt, den Journalismus und die Berichterstattung vielfältiger zu machen. Ich selber bin auch Fördermitglied bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen, habe aber an dieser Studie nicht mitgearbeitet, sondern nur als Journalistin darüber berichtet. Warum ist diese Studie jetzt interessant? In Deutschland hat heute jeder vierte Mensch Migrationshintergrund. Rechnet man das jetzt um auf diese 126 ChefredakteurInnen, müssten eigentlich 31 von ihnen Migrationshintergrund haben und viele einen der über Europas Grenzen hinausreicht. Ehrlich gesagt ist dieses Ergebnis nicht wahnsinnig überraschend, weil wir wissen schon lange, dass im deutschen Journalismus Menschen mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert sind. Das hat verschiedene Folgen. Einmal geht es natürlich um Fairness. Wer hat in Deutschland die Möglichkeit, heute Medien mitzugestalten, damit auch öffentliche Debatten zu beeinflussen und auch damit sein Geld zu verdienen? Es gibt auch ein anderes Problem dabei, weil nur vielfältige Redaktionen kennen auch wirklich unterschiedliche Realitäten. Wenn die Mehrheit der Redaktionen Mittelschichtshintergrund haben, weiß sind, männlich, studiert haben, vielleicht auch christlich geprägt sind, dann schauen all diese Menschen durch sehr ähnliche Brillen auf die Welt und erklären sie uns auch sehr ähnlich. Das führt dazu, dass Themen vielleicht falsch eingeschätzt werden oder auch Themen übersehen werden. Es führt auch dazu, dass es in der Berichterstattung ein Ungleichgewicht gibt. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass wenn über Menschen mit Migrationshintergrund berichtet wird, es ganz oft um Armut geht, es geht um Gewalt, es geht um Kriminalität. Dieser Bias in der Berichterstattung verstärkt Rassismus und Diskriminierung und hat dann auch so wieder andersrum einen Effekt auf die Gesellschaft, in der wir heute leben. Und es hat auch einfach ein ökonomisches Argument. Ich möchte als Journalistin, dass Leute meine Texte kaufen. Wenn man Überschriften schreibt wie, warum wissen wir so wenig über den Islam, schließen wir damit alle muslimischen LeserInnen aus, die dann natürlich auch nicht unsere Magazine und Zeitungen kaufen. Die Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen hat jetzt vor allem auf ChefredakteurInnen geschaut. Das ist natürlich wichtig, dass Redaktionen insgesamt vielfältig zusammengesetzt sind, aber die ChefredakteurInnen sind eben besonders wichtig. Sie sind die, die darüber entscheiden, wer eingestellt wird, also wer dann wirklich in dem Medium arbeitet. Sie sind die, die bei aller Pluralität auch Redaktionslinien vorgeben, die vielleicht sagen können, über das Thema haben wir jetzt so viel gemacht, das fallen wir jetzt mal ein bisschen zurück oder das Thema haben wir irgendwie bisher übersehen, da müssen wir jetzt was Großes zu machen. Sie sind auch die, die das letzte Wort haben bei Diskussionen zum Beispiel über Sprache, also bei Fragen wie Gender die Redaktion in ihren Publikationen oder welche Wörter werden eigentlich für wen benutzt? Wird schwarz groß und weiß klein geschrieben oder wie werden diese Dinge gehandhabt? Und die ChefredakteurInnen sind auch die, die im letzten Moment sagen können, stopp, dieser Artikel ist doch grenzüberschreitend, den drucken wir nicht. Die britische BBC hat sich eine Quote gegeben, 15 Prozent ihrer MitarbeiterInnen sollen schwarz oder asiatisch sein oder einer ethnischen Minderheit angehören. Natürlich muss sich an der Zusammensetzung der Redaktionen auch in Deutschland was verändern, aber ich glaube, das ist nicht die einzige Frage, über die wir sprechen dürfen. Kompetent über Migration und Rassismus sprechen und schreiben zu können, das gehört heute für mich einfach zum Standard von journalistischem Handwerk. Wir alle müssen Wörter reflektieren und aufpassen, dass wir zum Beispiel nicht Ausländer mit People of Color oder Schwarzen verwechseln. Und dass die Protagonistinnen in Artikeln zu ganz verschiedenen Themen nicht Martin, Sophie oder Julia nur heißen, sondern dass auch Mohammed, May und Esra vorkommen. Dafür, dass sich in der Zusammensetzung der Redaktion was verändert, müssen sich Strukturen verändern. Ein gutes Beispiel dafür ist die Böll Stiftung. Hier gibt es schon seit Jahren ein Stipendienprogramm, das sich speziell an Studierende mit Migrationshintergrund richtet, die JournalistInnen werden wollen. Ich bin selber auch Alumna davon. Es müssen sich aber noch ganz andere Dinge verändern. Zum Beispiel sind die meisten Praktika im Journalismus heute unbezahlt. Und damit man sich das leisten kann, das bedeutet ja, dass man in den Semesterferien nicht parallel zum Beispiel arbeiten kann, braucht man einen bestimmten Hintergrund. Das ist total wichtig, dass Praktika auch im Journalismus in Zukunft fair bezahlt werden, damit der journalistische Nachwuchs auch diverser wird. Man kann auch darüber diskutieren, welches Wissen zum Beispiel in Wissenstests abgefragt wird, die Standard sind an vielen Journalistenschulen für viele Volontariate und man kann auch ein bisschen weg vom Nachwuchs darüber debattieren, was auch in den Redaktionen notwendig ist, um da Sensibilität zu schärfen, damit einmal reflektiert wird, wer kommt hier eigentlich in welche Position und auch wie sprechen wir über diese Themen. In anderen Branchen hat sich das mittlerweile etabliert, dass es sehr viele Antirassismus-Workshops gibt, die MitarbeiterInnen einfach standardgemäß machen. Ich glaube, das wäre auch für viele Redaktionen in Deutschland ein sinnvoller Vorschlag. Der BBC übrigens hat ihre Quote geholfen, die haben es tatsächlich geschafft und jetzt sogar 15,2 Prozent MitarbeiterInnen, die schwarz oder asiatisch sind oder einer ethnischen Minderheit angehören. In Deutschland gibt es keine einzige Redaktion, die so eine Quote hat, aber die neuen deutschen MedienmacherInnen haben in ihrer Studie geschrieben, dass das vielleicht auch ein Thema für die Debatte wäre.